Habt ihr euch auch schon immer gefragt, wie so ein altes TMC-Handy eigentlich funktioniert? Nein, wir auch nicht. Gut. Aber trotzdem haben wir uns im Rahmen des NWT-Unterrichts zur Aufgabe genommen, uns das Innenleben und insbesondere den Schiebemechanismus etwas genauer zu betrachten. Also los geht's! Nach dem Entfernen des Backcovers durch vier Schrauben wird der 650 mAh Akku sichtbar, der die spezifische Spannung von 3,7 Volt für das Handy freigibt. Bei den Schrauben handelt es sich um Standardteile, was praktisch für Eigenreparaturen ist. Das Mittelteil behaust die 3,5 mm Klinkenbuchse für Headsets und im Frontcover das Mainboard des Handys mit sim kartenslot großen großem Prozessor inklusive Kühlpaste, mehreren Transistoren und Dioden sowie dem Netzwerkmodem für den Mobilfunkempfang. Durch die zwei Lochpunkte links und rechts oben wird die Verbindung zu der Antenne hergestellt, dazu später mehr. Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf das Kunststoff-Backcover auf der linken Seite. Unter der Tastatur ist hier die Plastikmembran zu erkennen, die den Tastenmechanismus vor Staub und Dreck schützt. Auf der Rückseite des Mainboards finden sich die Gegenstücke zu der Tastatur, die kapazitiven Kontakte, sowie der Konnektor zum Display. Wird eine Taste gedrückt, so wird eine leitende Verbindung von Mainboard über den Körper des Nutzers zum Boden hergestellt und der Druck wird aufgrund der abfließenden Elektronen registriert. Das Herzstück des Handys der 2000er ist der Schiebemechanismus. Er besteht aus mehreren punktfixierten Federn, die die Fixation über zwei Schienen bewegt. Als Freischnitt vereinfacht dargestellt, handelt es sich um eine Loslagerung mit einer Winkel-Alpha zentral angreifender Kraft. Die vertikalen Kräfte werden aufgefangen, weshalb die Schiene nur in horizontaler Richtung bewegt werden kann. Ist Alpha kleiner als 90 Grad, so rastet der Mechanismus auf einer Seite ein, ist der größer als 90 Grad auf der anderen. Hinter dem Displaycover kommt schließlich die Antenne zum Vorschein. Bei heutigen Smartphones ist diese oft von außen sichtbar, da das verwendete Aluminium für die äußeren Schalen Funkwellen der genutzten Frequenzen abblockt und ein Plastikaußenteil sinnvoll erscheint. Geleeartig. So, wir jetzt noch langsam Fuß machen. Okay.